Ja, wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Hey, willkommen bei unserem neuen Sortenbericht hier. Hm. Die Carol, die will ich unbedingt mal kennenlernen, weil ich schaue mir nämlich mit euch, mit euch, euch heute hier mit dir Carol's Hayes an. Ich liebe Carol's Hayes nicht nur, weil es unbestrahlt ist, sondern das erfahrt ihr gleich, warum. Ja, ich habe den Strain auch mal ein, zwei medizinisch befreundeten Patienten gegeben. Und ähm, die haben das, also das variiert ein bisschen. Also ein, zwei haben gesagt, das ist so eher fruchtige Note. Ähm, die anderen sagen wieder, es ist eher so, so ein Dieselgeruch. Und ich würde sagen, es ist wirklich beides. Aber man riecht auf jeden Fall das Haze. Ich finde, es ist so ein typischer Haze-Geruch mit einer fruchtigen Note. Und was ich am schönsten finde, ist, sie ah, sind so toll. Ich zeige es euch gleich. So, kommen wir zum berühmten Drücktest. Ja, ähm, die sehen also sehr ähm, nice aus, wie ich schon öfter, glaube ich, jetzt erwähnt habe. Ähm, ich nehme jetzt mal eine Blüte raus. Und zwar finde ich, im Gegensatz zu den anderen Blüten, die ihr schon gesehen habt, ihr seht, die knackt ganz leicht und hat eine super substanz also so soll finde ich so muss äh, Weed noch zu drücken sein ja natürlich kann ich es jetzt nicht in pulverform ähm, zerbröseln aber man sieht ich kann auch ohne grinder ähm, könnte ich dieses gras klein machen und es hat immer noch eine sehr geile konsistenz ja und darum geht es mir äh, am anfang habe ich gedacht es könnte noch ein bisschen reifen aber das täuscht wirklich also ich finde Optimal ausgereift ähm, und auch eine optimale Konsistenz. Ja. Das ist mir bei diesem Carrot Cake ganz wichtig und ich finde, das ist super gelungen. Es ist auch sehr harzig und ähm, ja, von dem her auch sehr geschmacklich. gut. Die Blüten hier, das ist Wahnsinn, die sollen einen THC-Gehalt von ca. 28% haben. Also noch 5% mehr als die letzte Sorte, die wir getestet haben. Also ich bin sehr gespannt, was das ausmacht. Ach ja, die Blüten sind in den Apotheken als ähm, AFI. 28-1 KH erhältlich. Ja, was mir auch gefällt, besonders weil ich gerade so von den Blüten schwärme, ist eigentlich, ähm, dass es auch preislich echt bezahlbar ist. Man würde jetzt vermuten, dass natürlich dann ein höherer THC-Gehalt, bessere Blüten vielleicht auch der Preis viel mehr steigt, aber nein. Ähm, die Preise unterscheiden sich natürlich, wie wir wissen, je nach Abgabestelle, aber wir haben sie wieder sehr preisgünstig. Also für diese Steigerung am THC und für diese Güte ähm, wirklich sehr gut erhalten. Ja, Carol Tsace ist übrigens ein sativa dominanter Hybrid. Die Sorte wirkt aber auch sehr schmerzstillend. Also ich habe es sofort nach kurzer Zeit gemerkt, ähm, wie sie ähm, ihre Wirkung. Entfaltet. Ist aber auch appetitanträgend, ist natürlich von Typ zu Typ ein bisschen verschieden, beziehungsweise von Tag zu Tag habe ich bei mir gemerkt, manche Sorten, ähm, da habe ich manchmal, bekomme ich davon Hunger, manchmal auch nicht so. Schlaffördernd auf jeden Fall, also ich konnte super davon ähm, schlafen und ähm, die, die Augen sind mir nachher zugefallen und das kann ich also nur absolut bestätigen. Ja. Wo kommt die Sorte her? Das war natürlich ähm, hier so ein bisschen schwierig festzustellen, aber die Sorte ist wohl eine Kreuzung von Old School Haze und Chemdog Fire OG. Also kommt laut unseren Recherchen vom äh, Super Sativa Seed Club aus Amsterdam. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Kreuzung. Äh, wie gesagt, ich kann mit dem Schwärm fast gar nicht aufhören. Angebaut werden diese medizinischen Blüten aber in Portugal, also nicht Amsterdam, von dem Unternehmen Canexpor Pharma in einer Indoor-Pharma-Anlage. Das Unternehmen legt übrigens Wert auf hohe Qualität. Faire Löhne und äh, Geschlechtergleichstellung haben wir zumindest gehört. So, jetzt zeigen wir euch nochmal die Grafik über die Aufstellung des Tapenprofils. Nochmals Nochmal als Hinweis, der Tapenprofil kann sich natürlich in der Verteilung der Chargen ein bisschen äh, variieren. So, also Er liegt auf jeden Fall mit 21% im Karyophyllene. Das ist ein hoher Anteil an äh, tropisch-zitronigen Früchten. 12% Limon und 38% Mekreen. Das ist dieses kuschige und 29% sind noch sonstige Terpene. Ja, und jetzt nochmal die Zusammenfassung von Carol's Haze. Carol's Haze ist ein sativa dominanter Hybrid, wohl vom Super Sativa Seed Club mit einem THC-Gehalt von bis zu 28% und einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Der Terpenanteil liegt bei 2%. Der Geschmack ist eher ja, tropisch, kuschig, zitronig, limonig. Ja, Und ich finde es ist ein wirklich echt faires Angebot mit einem tollen Geschmackserlebnis und einer super Wirkung, also das solltet ihr auf jeden Fall in eurem Sortiment bringen. Ja und jetzt noch zum Resümee, also alles in allem eine sehr tolle Pflanze, die Konsistenz einfach so wie ich es auch selber groen würde. Wirklich spitze äh, von der Qualität, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Äh, es ist kein Couchdrücker, man kann sehr gut noch was tun und trotzdem ist es super schmerzstillend, äh, super für abends. Es ist appetitanregend. Ähm, also für mich wirklich eine ganz, ganz klasse Sorte, die auch sehr smooth zu rauchen ist. Ähm, ich würde sie an eurer Stelle auf jeden Fall probieren und in euer Sortiment aufnehmen. Also das wird einer meiner Favoriten. Bis zum nächsten Mal, Baba.